Was für ein Start in das Wochenende. Hier ist mein Starterkit, Befeni, das Marshemd, the one and only. Und so gehen wir ins Wochenende. Wunderbar. Die Marshemden von Befeni und meine Musterkollektion Socken, mehr Socken, Nein. noch ein paar Socken. Wie pini die Krawatte? Oh. Ochserschwarz. Oh. Überraschung! Ich brauche zwei Hände. Das Knopf sitzt. Ein Hier kommt das Stoffmuster. Uh. Und es geht weiter der Mappe und vielen weiteren schönen Unterlagen wie im Maßband und so weiter. Ja, jetzt kann es losgehen. Ich freue mich.